Willkommen zum kleinen Einmal-Eins der Kostenrechnung. Mein Name ist Dr. Laut. Unsere heutige Frage lautet, was macht uns reicher, was macht uns ärmer? Wir werden uns heute etwas näher mit den Strömungsgrößen befassen. Die Begriffe Auszahlung, Ausgaben und Aufwand, die in der Umgangssprache oft Synonym gewertet werden, sind in der Betriebswirtschaft deutlich unterschiedlich definiert. Wenn wir die Frage beantworten wollen, wie vermögend wir sind, ziehen wir Bilanz und haben das Eigenkapital zu einem Stichtag ermittelt. Die Bilanz ist aber nur eine Augenblicksbetrachtung. Tatsächlich ändern sich die Positionen der Bilanz und damit auch das Eigenkapital praktisch ständig. Fast jede Transaktion, die das Unternehmen mit dem Kapitalmarkt, mit dem Beschaffungsmarkt, mit dem Absatzmarkt durchführt, ändert Positionen der Bilanz. Und ändert damit auch unter Umständen das Eigenkapital. Alle Vorgänge, die Positionen der Bilanz verändern, nennen wir Geschäftsfälle oder Geschäftsvorfälle. Und wenn wir wissen wollen, ob unser Unternehmen wirtschaftlich arbeitet, müssen wir sämtliche Geschäftsfälle abbilden. Diese Abbildung der Geschäftsfälle ist Aufgabe der Buchführung und ist auch gesetzlich für die meisten Unternehmen vorgeschrieben. Die Buchführung gehört zum externen Rechnungswesen, weil damit externe Adressaten, insbesondere das Finanzamt, informiert werden sollen. Das externe Rechnungswesen muss den Jahresabschluss, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung nach gesetzlichen Regeln regelmäßig vorlegen. Insbesondere gelten für das externe Rechnungswesen die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Das Management könnte nun einfach auf die Zahlen des Rechnungswesens zurückgreifen. Es ist doch sinnvoller, dass man ein eigenes internes Rechnungswesen aufbaut, welches die Informationen speziell für die internen Adressaten aufbereitet. Das interne Rechnungswesen oder die Kostenrechnung ist aber an keinerlei gesetzliche Regeln gebunden. Sie kann die Zahlen der Wirtschaftlichkeit nach eigenem Dafürhalten berechnen. Auf die Zahlen der Kostenrechnung baut zum Beispiel die Kalkulation auf, die Erfolgsrechnung, Entscheidungsrechnung oder Kontrollrechnung. Zurück zu unserer Bilanz und zu den Geschäftsfällen. Jeder Geschäftsfall ändert die Bilanz an zwei Positionen. Man unterscheidet vier Arten von Geschäftsfällen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Bilanz. Wir haben einmal Aktivtausch und Passivtausch. Dabei werden Positionen auf der Aktivseite oder auf der Passivseite ausgetauscht. Weiterhin haben wir die Möglichkeit der Bilanzverlängerung und Bilanzverkürzung. Dabei ergibt sich entweder eine Mehrung auf Aktiv- und Passivseite oder eine Minderung auf Aktiv- und Passivseite. Es wäre nicht sinnvoll, jeden Geschäftsfall einzeln in die Bilanz einzutragen. Vielmehr hat sich das System der doppelten Buchführung etabliert. Die Eröffnungsbilanz wird in Konten aufgespalten. Während der Periode werden dann auf die einzelnen Konten die Geschäftsfälle gebucht und am Jahresende werden die Konten zur Abschlussbilanz zusammengezogen. Wir wollen nicht auf die Details der doppelten Buchführung eingehen. Wir wollen die drei Strömungsgrößen Auszahlung, Ausgabe und Aufwand an der Bilanz demonstrieren. Man kann Geschäftsfälle auch einteilen hinsichtlich ihrer Wirkung auf bestimmte Teilbereiche der Bilanz, auf bestimmte Konten. Wenn ein Geschäftsfall das Geldvermögen berührt, sprechen wir von Auszahlung oder Einzahlung. Wenn das Geldvermögen vermehrt wird, egal was sonst passiert, sprechen wir von Einzahlung. Wenn das Geldvermögen weniger wird, sprechen wir von Auszahlung Auszahlung und Einzahlung sind sehr anschauliche Größen. Man kann sich in einer Analogie vorstellen, dass eine Einzahlung all das ist, was den Geldbeutel dicker macht, eine Auszahlung all das ist, was den Geldbeutel dünner macht. Die Veränderung des Geldvermögens bezeichnet man auch als Cashflow. Nun werden viele Zahlungsvorgänge nicht sofort abgewickelt, sondern mit einer gewissen Zeitverzögerung denn wir gestatten unserem Kunden ein Zahlungsziel oder unsere Lieferanten gestatten uns ein Zahlungsziel. Wenn wir jetzt Güter auf Ziel kaufen oder verkaufen, dann ändert sich nicht unser Geldvermögen, aber unser erweitertes Geldvermögen. Unser Geldvermögen plus Forderungen minus Verbindlichkeiten. Wenn bei einem Geschäftsvorfall unser erweitertes Geldvermögen zunimmt, sprechen wir von einer Einnahme. Wenn unser erweitertes Geldvermögen abnimmt, sprechen wir von einer Ausgabe. Die wichtigsten Strömungsgrößen sind der Aufwand und der Ertrag. Aufwand ist alles, was uns ärmer macht, was also das Eigenkapitalkonto schmälert, und Ertrag ist alles, was uns reicher macht, was dem Eigenkapitalkonto zufließt. Alle Geschäftsfälle, die das Eigenkapital berühren, nennt man erfolgswirksam.